Die Elektrostatik, ich habe schon gesagt, wir werden heute damit beginnen, beschäftigt sich mit den Fällen, in denen wir keine zeitlichen Änderungen haben und in denen wir uns nur um die elektrischen Phänomene kümmern. Das heißt, entweder haben wir keine Ströme oder wir ignorieren das, was von Strömen hervorgerufen wird. Das heißt, eine typische Anordnung ist so, dass wir irgendwo im Raum eine Ladungsträgerdichteverteilung V haben. Und es wird häufig so sein, dass wir Integrale über diese Ladungsträgerdichteverteilung ausführen müssen. Dann durchlaufen wir mit unserem Aufpunkt R' das gesamte äh, Volumen und werten das an einem anderen Punkt R aus äh, und dann ist klar, äh, dass auch hier diesem Verbindungsvektor eine äh, äh, wichtige äh, Rolle zukommt und der Verbindungsvektor, das ist klar, das ist dann eben R minus R'. Wir werden damit beginnen, dass wir das Ganze tatsächlich im Vakuum betrachten und da erstmal wichtige Zusammenhänge ableiten. Aber selbst im Vakuum wird es so sein, dass wir immer mal wieder auch leitende Körper insbesondere als Begrenzungen haben werden. Und deshalb sagen wir direkt am Anfang auch etwas zur Elektrostatik in oder an leitenden Körpern. Gut, äh, damit können wir das Problem ähm, auch noch mal äh, explizit formulieren. Äh, das heißt, äh, wir haben im Lösungsgebiet äh, als Quelle eine Ladungsträgerdichte äh, rho V und äh, Abgesehen davon ist der Raum also entweder Vakuum, das heißt epsilon gleich epsilon 0, oder er kann als perfekt leitend, das heißt die Leitfähigkeit strebt gegen unendlich angesehen werden. Wir machen Elektrostatik und in der Elektrostatik ist es relativ einfach, mit diesen perfekt leitenden Objekten umzugehen, weil, naja, ein perfekter Leiter zeichnet sich eben dadurch aus, dass ich freie Ladungsträger habe. Und äh, naja, bei einer äußeren Veränderung äh, braucht es natürlich, bis diese freien Ladungsträger sich gegebenenfalls wieder äh, umsortiert haben. Wenn ich aber in, wie in der Statik eben überhaupt keine Veränderungen habe, dann bin ich ja eigentlich immer im äh, Gleichgewichtszustand, und äh, diese Relaxation der freien Ladungsträger, wenn sich etwas verändern würde, die ist auch in perfekt leitenden Gebieten so schnell, ähm, dass wir ähm, davon ausgehen können, dass sich elektrische Felder praktisch instantan kompensieren durch die Neuanordnung der freien Ladungsträger. Das heißt, ähm, relativ einfach kommt man hier zu der wichtigen Aussage, dass innerhalb perfekt leitender Gebiete äh, die elektrische Feldstärke gleich Null ist. Am Rand äh, haben wir dann natürlich die Übergangsbedingungen des Feldes an Grenzflächen zu beachten. Dadurch gibt es ja schon ein anderes Video und darauf werden wir später auch noch mal eingehen. Gesucht ist dann natürlich das Feld außerhalb der perfekten Leiter, innerhalb brauchen wir es nicht suchen, weil innerhalb der perfekt leitenden Gebiete kennen wir die Lösung ja schon. Ähm, eine kleine Nebenbemerkung sei an der Stelle schon erlaubt, weil es drängt sich so automatisch die Frage vielleicht auf, ähm, naja, wenn wir hier außen eine Elektrizitätskonstante Y gleich epsilon 0 haben, wie ist das denn im Leiter? Äh, kann ich da auch sowas wie eine dielektrizitätskonstante angeben? Und ja, das kann man. Und wir werden das später auch tatsächlich uns noch mal anschauen. Wenn wir eine Feldanregung bei höheren Frequenzen haben, dann, oder eine beliebige Feldanregung haben, dann wird man diese ja harmonisch entwickeln können. Und für eine solche harmonische Komponente können Sie dann eine komplexe Delexitätskonstante angeben. Wie gesagt, die ist aber dann komplex und äh, schreibt sich, wie hier unten dargestellt, also Epsilon-Komplex von Omega äh, setzt sich zusammen aus einem Realteil plus j mal dem Imaginärteil. Äh, und der Realteil, das ist das normale Epsilon, so wie wir es kennen, und der Imaginärteil. Ähm, ergibt sich als Leitfähigkeit bei dieser Kreisfrequenz, dividiert durch die Kreisfrequenz selber. Und anhand einer solchen Formel wird es dann später auch leicht möglich sein, ähm, bei einem konkreten Material zu entscheiden, habe ich jetzt ein gutes Dielektrikum oder habe ich jetzt einen guten Leiter vor mir. Bei einem guten Dielektrikum wird es so sein, ähm, dass der Realteil dominiert gegenüber dem ähm, Imaginärteil. Das heißt, die Leitfähigkeit ist insbesondere äh, typischerweise sehr klein ähm, oder die Frequenz sehr hoch. Ähm, und äh, bei einem guten Leiter ist es umgekehrt. Da wird selbst bei hohen Frequenzen ähm, die, dieser Imaginärteil hier noch äh, wesentlich größer sein als der Realteil. Das aber, wie gesagt, nur als Nebenbemerkung, um hier schon mal ähm, ja, diese Frage, die sich hier aufdrängt, äh, nicht einfach so im Raum stehen zu lassen. Gut, kommen wir zurück zu unserem äh, Problem. Wir können hier natürlich Grundgleichungen formulieren. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Äh, wir können das also hier nochmal äh, wiederholen. Grundgleichungen der Elektrostatik jetzt eben äh, außerhalb der perfekt leitenden Gebiete nochmal hingeschrieben. Also im Vakuum äh, Rotation E gleich 0 oder entsprechend die integrale Ausdruck äh, Integral um die Umrandung einer Fläche äh, EDS ist gleich 0 ähm, und die zweite Gleichung Divergenz D was ja dann im Vakuum Divergenz Epsilon 0 mal E ist, ist gleich Rho V oder auch entsprechend äh, integriert Epsilon mal das Integral über die Oberfläche eines Volumens V EDA ist gleich das Volumenintegral rho V dV und das letztere hier Integral rho V dV das ist ja gerade die Ladung q die ich in diesem Volumen habe diese Gleichung hier hinten also die Integralform des Coulomb-Gesetzes im Vakuum die kann man tatsächlich auch in einfachen Fällen und einfache Fälle heißt geeignete Symmetrie nutzen um daraus direkt das E-Feld zu bestimmen. Das werden wir in einem Beispiel hier mal vorführen und zwar ist das wirklich ein einfaches Beispiel, vielleicht sogar das einfachste Beispiel überhaupt. Wir nehmen eine kugelsymmetrische Ladungsverteilung am Ursprung an. Am Ursprung ist nicht wirklich eine Einschränkung, weil wenn die woanders wäre, könnten wir das Koordinatensystem natürlich so legen, dass diese Ladungsverteilung am Ursprung wäre, dass sie kugelsymmetrisch ist. Das ist aber natürlich wirklich eine äh, sehr harte Symmetrieanforderung. Wir werden sehen, dass die uns hier ähm, wirklich dann auch weiterhilft. Ähm ja, kugelsymmetrische Ladungsverteilung heißt, äh, unser Rho V von Vektor R ist in Wirklichkeit nur ein Rho V von R. Ähm, und wenn wir eine solche kugelsymmetrische Ladungsverteilung haben, dann ist klar, äh, Sie kennen das von der Punktladung, dass auch das E-Feld dann radial gerichtet sein wird. Das heißt, das E-Feld am Ort äh, R' äh, hat auch wieder einen Betrag, der nur vom äh, R'-Betrag abhängt. Und die Richtung ist die Richtung ähm, von ähm, R'. Ähm, wir nehmen jetzt als Volumen ähm, ein Volumen, das auch dieser Symmetrie angepasst ist ähm, wir sind ja vollkommen frei, ein beliebiges Volumen zu nehmen. Die Gleichung, die wir eben hatten, also das Coulomb-Gauss-Integral, gilt ja für beliebige äh, Volumina. Ähm, und wenn ich diese Freiheit habe, kann ich mir natürlich auch ein Volumen raussuchen, das besonders gut problemangemessen ist. Und in dem Fall nehme ich ein, eine Kugel mit Radius R um den Ursprung. Das heißt, ich nehme ein Volumen, dessen Symmetrie auch wieder der Symmetrie der des ursprünglichen Problems äh, entspricht und äh, ja für so ein Volt für solches Volumen kann ich natürlich auch dann das Oberflächenelement sofort angeben das ist ebenfalls nach außen gerichtet hat also den normalen Vektor Er' äh, und natürlich dann das differenzielle Oberflächenelement Da und äh, äh, das Schöne ist, dass hier eben ähm, Vektor e und Vektor da gleichgerichtet sind und auf diese Art und Weise wird eben das Skalarprodukt e da einfach ähm, Skalar zu e von r da. Das ist eine ganz ähm, wesentliche Vereinfachung, die wir natürlich in unser ähm, Coulomb-Gesetz auch direkt eintragen können. Und äh, hier ist jetzt schon ein weiterer Schritt gemacht, nämlich E von R ist vor das Integral gezogen worden. Warum ist das möglich? Ähm, naja, ähm, auf der Oberfläche dieser Kugel ähm, haben wir, weil wir eine kugelsymmetrische cool Ladungsverteilung haben, ja auch überall die gleiche Feldstärke, einfach aus Symmetriegründen. Das heißt, E von R ist für alle Punkte auf der Oberfläche gleich, ist also eine Konstante, die wir dementsprechend vor das Integral ziehen können. Und dann bleibt hier nur das Oberflächenintegral über 1 dA übrig. Und das ist die Oberfläche selber. Und die Oberfläche der Kugel äh, ist eben 4 Pi r2, Sodass hier einfach ähm, das Oberflächenintegral E dA zu 4 Pi 2 e von r wird. Und das ist wunderbar, ähm, weil das e von r ist natürlich genau das, was ich haben will. Wenn ich e von r hier den Betrag habe, habe ich auch das gesamte e von r, weil da wird ja einfach nur noch der Einheitsvektor ran multipliziert. Ähm, das heißt, die Tatsache, dass ich dieses ähm, Oberflächenintegral einfach umformen kann in einen Ausdruck, in dem e von r steht das zeigt mir, dass ich mit dieser Methode hier tatsächlich erfolgreich bin, weil ich können Sie sich ja leicht vorstellen, Sie können jetzt alle Punkte des Raumes auch dadurch erreichen, dass Sie Kugeln mit unterschiedlichem Durchmesser äh, betrachten und für jede Kugel äh, und wenn Sie jetzt jeden beliebigen Radius der Kugel zulassen, dann erreichen Sie auch jeden Punkt äh, im Raum. Das heißt, wir können jeden Vektor r tatsächlich auf diese Art und Weise auch erreichen. Gut, ähm, das ist wunderbar, dass wir dieses Integral schon so hinschreiben können. Jetzt schreiben wir einfach auf der anderen Seite des Coulomb-Gauss-Integrals weiter. 1 durch Epsilon 0, das ist der Term, den wir hier rübergeholt haben, auf die andere Seite, der steht ja noch, ursprünglich stand ja hier noch ein Epsilon 0 davor. Also gleich 1 durch Epsilon 0, Volumenintegral Rho, V, dV Und bei einer kugelsymmetrischen ähm, Ladungsträgerdichte werde ich dieses Volumenintegral selbstverständlich ähm, eben in äh, äh, sphärischen äh, Koordinaten ausführen, also in Kugelkoordinaten ausführen und äh, dann habe ich eben ein Integral von 0 bis R Rho V R' Strich Dr'. Ein Integral über Phi, das ist einfach von 0 bis 2 Pi d und ein Integral über theta. Das geht von 0 bis Pi Sinus Theta d Also r' dr d phi sinus theta d Das ist ja gerade das Volumenelement in sphärischen Koordinaten. Die hinteren beiden Integrale können wir leicht äh, ausführen. Das Integral 0 bis 2Pi dPi, äh, das gibt offensichtlich einfach einen Term 2Pi. Das Integral 0 bis Pi Sinus Theta d theta ergibt 2, wie Sie leicht nachrechnen können, äh, sodass wir hier die beiden hinteren Integrale einfach einen äh, Faktor 4Pi äh, ergeben, sodass hier steht 4Pi durch epsilon 0 und das Integral Rho v R2 R dr, das bleibt einfach stehen. Ja, und wenn wir jetzt die Terme vergleichen und das Ganze auflösen nach E von R, dann müssen wir ja 4πr noch auf die andere Seite bringen. Das heißt, wir haben dann einfach einen Ausdruck E von R gleich 1 epsilon 0r2 Integral 0 bis R Rho v von R-R2 dr. An der Stelle, ohne jetzt zu wissen, wie denn diese kugelsymmetrische Verteilung ähm, genau aussieht, ähm, müssten wir das zunächst mal so stehen lassen. Das heißt, so weit können wir das ausrechnen, wenn wir außer der Kugelsymmetrie noch nichts über Rho-V ähm, wissen. Ähm, es gibt aber ähm, natürlich ähm, einfache Fälle, für die man das auch weiter ähm, ausrechnen kann. Und der Einfachste dieser Fälle ist einfach, dass wir eine homogen geladene Kugel mit Radius Groß R haben und dann eben keine Ladungen außerhalb. Das heißt, das Rho V von R' wäre Rho V konstant für alle R' kleiner gleich Groß R und 0 für R' größer als R. Naja, und in dem Fall ähm, wird dieses Integral natürlich relativ einfach. Ich muss diese Fallunterscheidung beibehalten, aber beide Fälle äh, sind natürlich ähm, einfach. Ich kann, ähm, äh, wenn ich von 0 bis R äh, gehe und bin noch komplett innerhalb der Kugel, ähm, würde ich das konstante Rho v einfach davor ziehen und habe dann ein Integral r' Quadrat dr das ist ein Drittel ähm, r' ähm, hoch 3 und in den Grenzen von 0 bis r ergibt das dann natürlich ein Drittel r hoch 3 und die Terme davor sind einfach übernommen. Ähm, hier könnte man jetzt noch durchkürzen, ähm, kann das auf die Form bringen rho v mal r durch 3 epsilon 0 oder ich kann natürlich auch die Gesamtladung der Kugel ähm, ins Spiel bringen. Ähm, die ist ja Volumen ähm, der Kugel mal Ladungsdichte. Und das Volumen der Kugel ist 4 P Drittel R hoch 3. Und wenn ich das alles einsetze, bekäme ich einen Term Ladung der Gesamtkugel mal R durch 4 Pi Epsilon 0 R hoch 3. Für den Fall, dass mein klein r größer ist als groß r, muss ich aufpassen, kann ich das rho v nicht so ohne weiteres direkt davor ziehen, sondern das hat ja dann auf dem Integrationsweg unterschiedliche Werte. Ich müsste das Integral also aufspalten, dann in ein Integral von 0 bis groß r. Auf dem Teilstück kann ich tatsächlich den Wert rho -V nach vorne ziehen als Konstante. Und dann käme noch ähm, ein, äh, ein zweites Integral dazu von klein r äh, nach, äh, Entschuldigung, von Groß-R nach klein r. Das verläuft aber dann komplett im ladungsfreien Gebiet. Da ist Rho-V gleich 0. Und somit trägt dieser zweite Teil äh, nicht bei. Und der erste Teil ergibt dann formal den gleichen Ausdruck, wie das auch im ersten Fall gewesen ist, nur dass hier statt klein r eben die obere Grenze große r steht. Und auch hier kann ich wieder ähm, die Ladung äh, mit ins Spiel bringen und bekomme dann die Gesamtladung q mit ins Spiel bringen und bekomme den Ausdruck q durch 4 py 0 r2. Ein Term, den man auch von der Punktladung äh, schon kennt. Und äh, das ist auch ein Charakteristikum, dass wenn ich außerhalb eines solchen, äh, kugelsymmetrischen, einer solchen kugelsymmetrischen Ladungsverteilung bin, dass ich dann außerhalb das Feld äh, sich genauso darstellt wie das Feld einer Punktladung der entsprechenden Größe äh, im Ursprung. Gut, das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Hier mal durchgerechnet, um Ihnen zu demonstrieren, wie die prinzipielle Vorgehensweise ist. Wir können also, und das ist sozusagen auch schon eine Lösungsmethode aus diesem Coulomb-Gauss-Integral, in einigen Fällen das E-Feld direkt ausrechnen. Das ist ein guter und auch intuitiver Lösungsweg, aber eben nur dann, wenn dieses linke Integral leicht zu einem Ausdruck für E von R für alle R im Lösungsvolumen umgeformt werden kann. Ähm, ob dann das rechte Integral auch wirklich analytisch gelöst werden kann, ist zunächst mal sekundär. Das ist natürlich sehr schön, wenn das so ist. Und wir werden das auch mal anstreben, dass wir eine analytische Lösung bekommen. Einfach, weil man aus einer analytischen Lösung natürlich physikalische Zusammenhänge ähm, ablesen kann, ähm, aber im Zweifelsfall ähm, kann man das rechte Integral natürlich auch immer ähm, numerisch lösen. Die numerische Integration ist ja kein großes Problem, sie ist stabil, zumindest dann, wenn wir nicht irgendwelche kritischen Singularitäten im Integrationsgebiet haben, das sind alles Sachen, die Sie in der numerischen Mathematik dann auch diskutieren werden. Aber eine analytische Lösung ist natürlich immer vorzuziehen. Ich habe schon gesagt, wenn wir da physikalische Zusammenhänge ablesen können und die numerische Lösung Ihnen im Zweifelsfall eben nur ja, numerische Werte oder eben bunte Bilder, aber nicht unmittelbar physikalische Zusammenhänge liefert. Dieses linke Integral, das kann aber in der Regel wirklich nur ausgewertet werden, wenn starke Symmetrien vorliegen, wie wir das eben in dem Beispiel auch gesehen haben. Weitere Beispiele, bei denen das geht, wären der geladene Ring, der unendlich lange homogen geladene Zylinder oder Ähnliche Sachen. Sowas wird man dann sicherlich auch in, als Übungsaufgaben äh, sich nochmal anschauen. Ähm, wir benötigen aber, äh, weil wir sehen, wir sind hier auf bestimmte Probleme doch eingeschränkt, wir benötigen also einerseits allgemeinere Methoden, andererseits äh, vielleicht aber auch Methoden für weitere Spezialfälle. Allgemeinere Methoden helfen uns weiter, wenn wir eben nicht in einen der Spezialfälle reinpassen mit unserem Problem, aber häufig ist es so, dass man eben einen Spezial über die Betrachtung einer speziellen Situation zu einer auf dem schnelleren Weg zu einer einfachen Lösung kommt, die dann manchmal auch als Näherungslösung für einen allgemeineren Fall ähm, dienen kann. Ja, das heißt, die Aufgabe wird wirklich sein, dass wir solche allgemeineren Lösungen finden, aber auch, ähm, dass wir eben ähm, Methoden für weitere Spezialfälle anschauen. Und genau in der Richtung machen wir weiter, indem wir als nächstes ähm, uns ähm, das sogenannte Coulomb-Integral, jetzt also nicht Coulomb-Gauss-Integral, sondern Coulomb-Integral und damit auch das Skalarpotenzial anschauen. Ähm, wir wissen ja letztendlich schon aus der Schule, Sie haben es auch ähm, in den ersten Semestern schon äh, gelernt, ähm, Sie wissen, wie das elektrische Feld einer Punktladung aussieht. Ähm, das sind immer solche Ausdrücke Q äh, mal R minus Rj durch R minus Rj Betrag hoch 3. Äh, wenn eine Ladung am Ort ähm, Rj ähm, sich aufhält äh, Spezialfall für den ähm, Ursprung haben wir ja eben auch gesehen das wäre die Verallgemeinerung ähm, für Ladungen die sich an Orten RJ aufhalten und naja, wenn ich das für eine Ladung kenne, ähm, dann kann ich aus dem Überlagerungsprinzip, aus der Superposition, das auch tatsächlich für n Ladungen machen. Warum kann ich superponieren? Ähm, die Maxwell-Gleichungen, wie wir sie eingeführt haben, sind lineare Gleichungen. Und weil es lineare Gleichungen sind, sind eben auch die Summen von ähm, Lösungen der Maxwell-Gleichungen wieder eine Lösung der Maxwell-Gleichung. Das heißt, das kann ich immer machen, solange ich eben ähm, die Felder betrachte. Ich kann Lösungen der Maxwell-Gleichung immer superponieren. Ähm, gut und äh, wenn ich jetzt also n Punktladungen QJ an Positionen RJ haben, dann kenne ich ähm, dieses äh, Feld von diesen n einzelnen Ladungen äh, bereits. Das Ganze gilt, wenn keine weiteren Randbedingungen im Endlichen vorliegen. Auf die Randbedingungen kommen wir später nochmal zu sprechen, aber das nur ähm, hier ähm, auch schon mal mit erwähnt. Das heißt, wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir im Wesentlichen den freien Raum haben. Ja, wir können also dann E tatsächlich ähm, hinschreiben als 1 durch 4 pi 0 und dann eben die Summe j gleich 1 bis n qj r minus rj durch r-aj-Betrag hoch 3. Ähm, wenn wir das für n Ladungsträger machen können, können wir natürlich auch den Übergang zu einer kontinuierlichen Ladungsträgerverteilung machen. Dabei geht die Summe dann in ein Integral über. Und ähm, anstelle der diskreten Ladungen ähm, tritt eben ein, ein, eine differenzielle Ladung und diese differenzielle Ladung kann ich durch die Ladungsträger Dichte mal einem Volumenelement ähm, ausdrücken, also Rho V am Ort R' D3 R'. Und ansonsten ist das einfach 1 zu 1 jetzt übersetzt. Äh, wie gesagt, aus der Summe wird ein Integral und aus den diskreten Ladungsträgern wird letztendlich Rho V D3 R'. Das Ganze ist hier dann eben nochmal hingeschrieben. Ja, und interessant ist jetzt tatsächlich diesen Term, der ja hier immer wieder auftaucht, R-R' durch Betrag von R-R' hoch 3 noch mal etwas genauer zu betrachten und man kann leicht nachrechnen, wirklich leicht dass dieses r minus r' durch r minus r' betrag hoch 3 nichts anderes ist als das negative des gradienten bezüglich r von 1 durch r minus r' und ja das kann man hier einfach spaßeshalber natürlich mal einsetzen. Das heißt, ich kann das hier in dem Integral ähm, entsprechend ähm, ersetzen. Und ähm, ähm, äh, dann ist das ja hier ähm, ähm, ein Ausdruck, der äh, äh, dieser Gradient, äh, äh, der ist ja von bezüglich der Variablen r. Und das 1 durch r minus r', da steht natürlich auch das r' mit drin. Das heißt, wenn ich das unter das Integral schiebe, dann kann ich Gradient bezüglich der Variablen r und auch das Minuszeichen vor das Integral ziehen. 1 durch r minus r' bleibt aber natürlich unter dem Integral stehen. Und wenn ich betrachte, dass E gleich minus Gradient Phi ist, dann kompensiert sich das gerade mit diesem Minuszeichen hier, sodass ich erkenne, dass Phi von R nichts anderes ist als 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Integral Rho V von R' d d3r' durch R minus R'. Und diese Größe Phi, das nennen wir das Skalarpotential. Wir haben es bei der axiomatischen Einführung schon mal kennengelernt, da kam es ganz anders, da ist es ganz anders eingeführt worden. Wir werden es nachher auch nochmal jetzt direkt im nächsten Schritt nochmal formaler einführen, aber wir halten mal fest, dass wir dieses Skalarpotenzial eben tatsächlich auch sozusagen aus der Beobachtung ableiten können. Die Beobachtung wäre ja die, dass wir das Feld von Punktladungen kennen, daraus das Feld einer Ladungsverteilung formal hinschreiben und dann mit ein bisschen Mathematik eben dieses Potenzial, diese Potenzialfunktion, das Skalarpotenzial, in Abhängigkeit von der Ladungsträgerdichteverteilung ähm, hinschreiben. Ähm, Nebenbemerkung: ähm, Dieses Integral, also dieses Coulomb-Integral, ähm, das können wir natürlich auch benutzen, um bei gegebener Ladungsträgerdichteverteilung jetzt wieder ähm, den Versuch zu unternehmen, das Skalarpotential direkt durch Integration auszurechnen. Auch das wird in einigen ausgewählten Fällen analytisch gehen, in anderen Fällen ähm, wird man das auf die Art und Weise nur numerisch machen können. Aber wir halten es auf jeden Fall als eine wichtige Formel schon mal fest. Ja, als nächstes, ähm, damit Sie nicht unbedingt das ähm, Video über die, axiomatischen, über die axiomatische Einführung nochmal sich Anschauen müssen, vielleicht ganz kurz das Skalarpotenzial auch nochmal formal eingeführt. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten das damals mit dem Lemma von über das Lemma von Poincaré gemacht, das ich blätter das mal komplett auf drei Formulierungen kennt oder drei Formulierungen beinhaltet. Ähm, zunächst mal äh, ist die erste Aussage ähm, dass wenn ich auf einem einfach Gebiet definiertes wirbelfreies äh, Vektorfeld habe, dass ich dieses dann als, ein, als den Gradienten eines Potentialfeldes schreiben kann das heißt aus Rotation a gleich 0 folgt, dass a gleich äh, der Gradient eines äh, Potentialfeldes f ist. Wenn ich ein Quellenfreies Vektorfeld auf einem konvexen Gebiet habe, dann kann ich dieses durch Rotation eines Vektorpotenzials darstellen, sprich aus Divergenz Beta gleich 0 folgt Beta gleich Rotation Alpha. Und wenn ich eine skalare Felddichte habe, dann kann diese als Divergenz eines Vektorfeldes dargestellt werden oder anders ausgedrückt, wenn ich ein Gamma habe, das ist diese Felddichte, äh, dann ist die ja ein Volumenintegrant oder kann als Volumenintegrant aufgeführt, aufgefasst werden. Dann ist dieses Gamma auch die Divergenz eines äh, Vektorfeldes äh, Betters. Hier fehlt der äh, Vektorfall. Bitte darauf achten. Ich werde versuchen, das in den finalen Unterlagen zu korrigieren. Ähm, ja, und äh, äh, hier können wir jetzt natürlich äh, reinspringen und sagen, na ja, für die Rotation von E haben wir eben genau eine solche Aussage äh, der Form, die Rotation verschwindet, also Rotation E gleich Null in der Statik. Das heißt, wir können analog zu dem Ausdruck, den wir hier stehen haben, E als Minusgradient Phi schreiben. Das Minus, was hier steht, ist eine reine konvention ähm, könnte ich genauso gut in das skalarpotenzial reinziehen macht man nicht äh, und auch hier dieses potenzial hier diese potenzialfunktion dieses potenzialfeld was hier auftaucht das ist das eben schon eingeführte elektrische skalarpotenzial das sind genau diese beiden wege ähm, wie man zum skalarpotenzial kommt einmal mehr aus der empirik raus und zum anderen ähm, eben ähm, ja, rein formal über Rotation E gleich 0 und Poincaré zu E gleich Minus Gradient Phi. Ja, ähm, gut, ähm, das heißt, wir haben hier eben für ähm, statische Probleme immer Rotation E gleich 0. Äh, daher, wie gerade eben gesagt, äh, E gleich Minus Gradient Phi. Und äh, jetzt betrachten wir ja das Vakuum. Äh, wir könnten an der Stelle aber auch sagen, äh, solange wir einfache Materialien haben, nämlich solche, für die äh, die, äh, die elektrische Verschiebung sich einfach über einen Skalar äh, aus dem elektrischen Feld ergibt, also wo gilt d gleich Epsilon mal E und Epsilon ist jetzt Epsilon 0 mal Epsilon R und Epsilon R ist ein Skalar. Ähm, da können wir ja ähm, Divergenz E einfach als 1 durch Epsilon mal OV hinschreiben. Ähm, das können wir einsetzen. Ähm, das heißt für E, in Divergenz E können wir jetzt für, für E Minus Gradient Phi schreiben, sodass wir hier hätten Divergenz von Minus Gradient Phi gleich 1 durch Epsilon mal Rho V und Divergenz Gradient, das ist der Laplace-Operator. Das Minus bringen wir auf die andere Seite, sodass wir hier eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für das Skalarpotential bekommen. Laplace Phi ist gleich minus 1 durch Epsilon Rho V. Und diese wichtige Gleichung heißt die Poisson-Gleichung. Und es gibt noch einen ähm, einfachen Spezialfall, nämlich wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, wo ich keine Ladungsträgerdichte habe, also Rho V gleich 0 ist, dann haben wir den Spezialfall Laplace Phi gleich 0. Und das ist die sogenannte Laplace-Gleichung. Der Vorteil ähm, im Vergleich zu Rotation E gleich Null und Divergenz E gleich 1 durch Epsilon Rho Phi, der Vorteil von der Poisson-Gleichung bzw. der Laplace-Gleichung ist, dass ich hier nur noch eine Gleichung ähm, für die Lösung des Problems brauche, weil ähm, sobald ich ein Phi gefunden habe, gilt für dieses Jahr, gilt ähm, für das zugehörige E-Feld ja E gleich Minus Gradient Phi ähm, und weil das dann ein Gradientenfeld ist, ist Rotation E automatisch erfüllt. Ähm, das ist ein Vorteil. Ich brauche mich um die zweite Gleichung nicht mehr zu kümmern. Aber wie so häufig kommen Vorteile ähm, nicht vollkommen ohne Nachteile und der Nachteil ist eben ähm, hier, dass ich an der Stelle von zwei Differentialgleichungen erster Ordnung nun eine Differentialgleichung zweiter Ordnung habe. Wir werden das später auch lösen ähm, oder Methoden kennenlernen, wie wir sowas lösen. Ähm, ähm, vorher aber noch eine ähm, Bemerkung und wir werden das auch nicht in dieser, diesem Blog machen, das zu lösen, das kommt später. Aber eine Bemerkung, was man hier sofort sieht, stellen wir uns vor, wir gehen von phi über zu einem phi plus einer weiteren Konstante und schauen uns dann das E-Feld an, das zu diesem veränderten Skalarpotential phi plus Konstante gehört. Dann wird diese Konstante bei der Gradientenbildung ja keine Rolle spielen. Das heißt, Gradient von phi plus Konstante ist gleich Gradient von phi und damit ist auch E von Phi plus Konstante gleich E von Phi. Das heißt, für die Felder macht es keinen Unterschied, ob ich zum Skalarpotential noch eine Konstante hinzufüge. Das heißt, anders ausgedrückt, dieses Skalarpotential Phi ist nur bis auf eine additive Konstante bestimmt. Ja, schauen wir uns als nächstes äh, Kräfte an und auch Felder und auch sogenannte Äquipotentialflächen. Fangen wir mit der Kraft an. Die Kraft auf eine Probeladung Q im Feld E, das kennen Sie im Zweifelsfall auch schon aus der Schule, F von R, das ist die Coulombkraft, das ist Q mal E. Und wenn ich jetzt eben eine solche Testladung klein Q hätte und die im elektrischen Feld aus anfänglicher Ruhe loslasse, dann würde sie sich natürlich bewegen, würde anfangen sich zu bewegen, weil auf sie ja eine Kraft wirkt. Das heißt, diese Ladung durchläuft dann eine bestimmte Trajektorie. Und die Trajektorie einer solchen fiktiven Testladung, die beschreibt eine sogenannte Feldlinie. Die Ladung, die Testladung ist ja hier eine positive Testladung. Das heißt, die bewegt sich dann von Plus nach Minus und somit haben wir auch eine Feldlinienorientierung von Plus nach Minus. Orte mit gleichem Skalarpotential bezeichnen wir als oder bilden eine Äquipotentialfläche. Ähm, wenn wir eine kleine Verschiebung ds äh, auf einer Äquipotentialfläche betrachten, das heißt wir haben eine Äquipotentialfläche, und gehen jetzt eben auf der Äquipotentialfläche ein kleines Stückchen von einem Ort zu einem anderen Ort, ähm, dann verändert sich das Potential ja nicht, weil wir sind ja auf einer Äquipotentialfläche. Das heißt, dPhi, was nichts anderes ist als Phi von R plus dS minus Phi von R, muss gleich Null sein, weil Äquipotentialfläche, und naja, das ist aber nichts anderes per Definition eigentlich als Gradient phi skalar multipliziert mit eben diesem Stückchen ds. Das ist ja gerade Definition der Ableitung. Also, wenn d phi gleich 0 ist und d phi gleich Gradient phi mal ds ist, dann ja, sind die Trivialfälle. Ich habe mich gar nicht bewegt. Kann ich als ähm, Spezialfall vernachlässigen. Spielt keine Rolle. Ähm, oder ich habe überhaupt keinen Gradient Phi. Sprich, das Phi ist überall gleich. Das brauche ich auch nicht zu betrachten. Und dann bleibt als Möglichkeit, dass das Null wird, nur noch übrig, dass Gradient Phi und DS aufeinander senkrecht stehen. Ähm, auf der anderen Seite ist Gradient Phi aber wegen E gleich Gradient Phi parallel zu E. Mit anderen Worten, die E-Feldlinien sind also senkrecht zu den Äquipotentialflächen. Das ist eine wichtige Aussage, die wir äh, ganz häufig noch verwenden werden. Die Äquipotentialflächen, auch das sei hier bemerkt, sind in der Regel ja perfekte Leiter, das heißt, was wir ja als Aussage schon haben, ist, dass das E-Feld auf der Oberfläche eines perfekten Leiters senkrecht steht. Ähm wir können uns auch noch kurz ähm, Gedanken machen über die Wegunabhängigkeit. Auch das ist etwas, was für Sie nicht neu sein wird, aber wir schreiben es hier einfach nochmal hin. Ähm wir können natürlich jetzt mal beliebige zwei beliebige Wege C1 und C2 zwischen R0 und R betrachten. Das heißt, hier ist der Punkt R0, hier ist der Punkt R und wir haben eben zwei Wege C1 und C2, die von diesem Punkt R0 nach dem Punkt R1 gehen. Wegen Rotation e gleich 0 gilt für jeden geschlossenen Weg c, dass das Wegintegral c mal EDS, Wegintegral über c EDS verschwindet, gleich 0 ist. Und ein solcher geschlossener Weg wäre ja, ich gehe über den Weg c1 hin und über den Weg c2 zurück. Sprich, c2 zurück heißt ja, ich gehe den Weg minus c2. Also ist der Weg c1 plus minus c2 ein geschlossener Weg. Damit ist das Integral über den gesamten Weg c1 und dann minus c2 äh, gleich 0. Und das geht nur, wenn die beiden äh, Integrale über diese beiden Wege gleich sind. Das heißt, wir sehen dann sofort Integral von r0 bis r über c1 eds ist gleich Integral von R0 bis R über C2 EDS. Und das gilt natürlich für beliebige Wege, sprich egal, wie ich von R0 nach R1 meinen Weg führe, das Integral EDS wird immer den gleichen Wert haben. Sowas nennt man auch ein konservatives Feld, ein Begriff, den Sie aus der Physik sicherlich schon kennen. Wir können uns das zunutze machen, wenn wir jetzt eine Situation haben, in der Äquipotentialflächen eine Rolle spielen. Also wir nehmen mal an, dass hier diese Kurve hier eine Äquipotentialfläche wäre mit einem Potential Phi von R0. Und wir haben hier entsprechend eine Äquipotentialfläche mit einem Potential Phi von r und wir wollen das Integral EDS ausrechnen vom Punkt R0 zum Punkt R. Dann könnten wir jetzt natürlich einen beliebigen Weg durch das Volumen nehmen. Das wäre aber nicht besonders geschickt. Geschickter ist es, den Weg aufzuteilen. Und zwar in Beiträge, die entlang der Potentialfläche führen und Beiträge, die entlang einer Feldlinie führen. Also hier diese rote Kurve, das soll mal eine Feldlinie sein. Die schwarze Linie, das ist eine Äquipotentialfläche. Hier oben genauso. Und der, die grünen Pfeile, die deuten jetzt eben an, wie ich den Integrationsweg wähle. Zunächst mal von R0 bis R1 entlang einer Äquipotentialfläche. Dann biege ich im rechten Winkel dazu ab, weil jetzt geht es auf einer Feldlinie weiter. Ähm, komme von R1 nach R2. Hier biege ich wieder im rechten Winkel ab, weil das ist ja eine Feldlinie auf einer Äquipotentialfläche und gehe dann entlang der Äquipotentialfläche von R2 bis zum Punkt R. Den Vorteil, ähm, den das hat, der ist ähm, sehr offensichtlich. Entlang der Wege R0 bis R1 und R2 bis R, also die Wege, die auf der Äquipotentialfläche liegen, die tragen gar nicht zum Integral bei, weil dort ist ja immer Ds senkrecht zu E, weil hier überall das E-Feld senkrecht auf der Äquipotentialfläche steht. Und auch wenn ich entlang dann der Feldlinie gehe, ist die Situation einfach, weil entlang der Feldlinie ist der Weg immer mit der Feldstärke gleichgerichtet? Das heißt, da gilt immer äh, E skalar multipliziert mit ds ist gleich dem einfachen Produkt E ds ohne Vektoren. Und das ist dann eben gerade minus Betrag des Gradienten phi ds ohne Vektoren. Und somit ähm, kann ich das. Gesamtintegral dann eben schreiben, also das Integral von R0 bis R. Ähm, ich sehe gerade hier sind, da haben sich noch Fehler eingeschlichen. Das sind keine geschlossenen Wegintegrale. Ähm, hier auch nicht. Hier oben, das sind auch keine geschlossenen Wegintegrale. Ähm, also das Integral R0 bis R EDS ist dann gleich minus das Integral von r1 bis r2 Gradient phi ds und das Integral über Gradient phi, das ist ja dann einfach phi genommen an den äh, äh, entsprechenden Rändern äh, des Integrals und äh, äh, an den Stellen kenne ich ja das Potenzial, das ist einmal phi von r0 und einmal phi von r. Das heißt, das Integral eds wird hier eben einfach zu einer Potentialdifferenz. Und ähm, ja, das, ähm, weil solche Potentialdifferenzen in der Elektrostatik natürlich häufig vorkommen, ähm, empfiehlt es sich hier auch entsprechend ähm, eine weitere Größe einzuführen. Man definiert dann die Spannung U21 als genau eben diese Potentialdifferenz, das heißt U21 ist gleich phi 2 minus phi 1 und das ist ja dann gleich minus dem Integral von R1 bis R2 EDS, hier ist es auch richtig, das ist kein Ringintegral sondern ein Wegintegral und ich verrate Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen noch mitteile, dass die Einheit dieser Spannung gleich Volt ist wir können auch die Arbeit auf einfache Art und Weise einführen mit dem, was wir jetzt schon wissen. Wir betrachten dazu eine Probeladung Q. Auf die wirkt im E-Feld natürlich die elektrostatische Kraft Fe gleich Q mal E. Das haben wir eben ja schon benutzt. Das ist einfach die Coulomb-Kraft. Und um die Ladung jetzt am Ort S zu halten... Ähm, muss ich natürlich eine entgegengerichtete mechanische Kraft aufwenden. Ähm, und diese mechanische Kraft, ähm, die ist dann eben F-mechanisch gleich minus äh, Fe. Und die mechanische Kraft ihrerseits, die brauche ich wieder... Also hier einen Moment mal eben, hier leuchtet jetzt gerade die Sonne rein. Ich muss mal ein klein wenig verblenden. So, Entschuldigung, ähm, so schön das ist, wenn man die Sonne hat, ähm, sie stört dann manchmal auch, wenn sie direkt ins Gesicht reinscheint. Ähm, also äh, diese mechanische Kraft brauchen wir tatsächlich, um ähm, auf die Arbeit zu schließen, weil die Arbeit ist ja ähm, Kraft mal Weg, also integral über die mechanische Kraft ds. Das können wir übersetzen in die, ähm, auf die, auf die Coulomb-Kraft. Dabei brauchen wir hier das negative Vorzeichen. Die Coulomb-Kraft kennen wir, das ist Q mal E. Das Q kann vor das Integral gezogen werden. Und das Integral EDS, das wissen wir jetzt schon, ist gleich der Potentialdifferenz und damit gleich der Spannung. Sodass wir also äh, die mechanische Arbeit direkt ausdrücken können über diese Probeladung Q, und die Potentialdifferenz, und das ist eben Probeladung Q, äh, multipliziert mit der entsprechenden Spannung. Ja, und wenn wir die Arbeit haben, dann äh, können wir natürlich auch Aussagen zur elektrostatischen Energie machen, weil wir können definieren, dass die äh, Energie einer auf einen endlichen Raum beschränkten Ladungskonfiguration der Arbeit entspricht, um Ladungen aus dem Unendlichen zu dieser Konfiguration hinzuzubringen. Der endliche Raum ist an der Stelle wichtig, weil wir dann Aussagen machen können über das Potenzial im Unendlichen. Das verschwindet nämlich im Unendlichen, wie man an der an dem Ausdruck für das Potenzial hier äh, sehr schön sieht, wenn eben die Ladungsverteilung tatsächlich auf ein, endlich, auf ein räumlich endliches Gebiet beschränkt ist. Ja, und bevor wir das jetzt für kontinuierliche Ladungsverteilungen näher analysieren, ähm, machen wir das ähm, zunächst mal etwas einfacher und überlegen uns das zunächst mal für N-Punkt-Ladungen, die ähm, an Orten RI äh, verankert sind und wir überlegen uns zunächst mal, wie ist das denn, wie sieht das Potenzial aus für die ersten I-1 Punktladungen von diesen N-Punktladungen. Ähm, die sitzen äh, mit ihren Ladungen QJ an den Orten RJ und äh, das Potenzial am Ort I ist dann Einfach die Summe über die Coulomb-Potenziale, 1 durch 4pi epsilon 0, Summe äh, j gleich 1 bis i minus 1 von qj durch r minus rj Betrag. Und jetzt interessiert uns gemäß der Definition, was passiert, wenn wir jetzt die i-Ladung an ihren Ort ri hinbringen. Und dabei, dafür muss Arbeit geleistet werden. Wir kommen aus dem Unendlichen, bewegen sie nach RI. Und die Arbeit dafür, für die IT-Ladung, ist dann einfach QI mal das Potenzial am Ort RI. Die Gesamtarbeit, wenn wir uns vorstellen, wir machen das immer weiter, bis wir eben N-Ladungen zusammen haben, dann ist die Gesamtarbeit dann eben einfach die Summe von I gleich 2 bis N über diese Einzelarbeiten. Ähm, I gleich 1, hier müsste nur 1 stehen, I gleich 1 ähm, haben wir hier ähm, weggelassen, weil, ähm, naja, wenn wir die erste Ladung an ihren Ort bringen, dann ist ja noch keine andere Ladung da, das heißt, ähm, der Raum ist vollkommen feldfrei und deshalb wäre die Arbeit für diese erste Ladung eben tatsächlich auch null. Deshalb brauchen wir diesen Term nicht mitzunehmen. Ähm Und ähm, ja, wenn wir das ähm, dann eben ähm, ähm, ähm, aufaddieren, ähm, hier ist auch wieder ein kleiner Fehler, hier muss genauso wie hier unten stehen, we. Wenn wir das aufaddieren, kommen wir eben auf die Gesamtarbeit und das entspricht dann auch der gesamtelektrostatischen Energie, die wir WE nennen. Das wäre dann also dieser Ausdruck, der hier steht mit dieser Doppelsumme, einfach I gleich 2 bis N mal diesen Ausdruck hier oben aufsummiert. So ähm, ist diese Doppelsumme hier ähm, ein bisschen unhandlich, wenn wir dann später äh, zu der kontinuierlichen Ladungsverteilung übergehen wollen. Deshalb schreiben wir die um. Dazu machen wir uns klar, äh, welche Terme stehen denn hier ähm, eigentlich. Also für i gleich 2 würde die j-Summe ja einfach nur über j gleich 1 laufen. Für i gleich 3 hätten wir j von 1 bis 2. Für i gleich 4 hätten wir j 1, 2, 3 und so weiter. Sie sehen also, wenn Sie sich das wie eine Matrix vorstellen würden, hätten wir so die eben das obere Dreieck äh, besetzt, aber die Hauptdiagonale würde fehlen. Also die Terme ähm, ähm, j gleich i, die gibt es ja nicht, weil die j-Summation äh, immer schon bei i minus 1 aufhört. Ähm, das heißt, wenn wir das jetzt als Doppelsumme schreiben, ähm, Wirklich über ähm, alle Terme. Auch hier ist wieder ein Schreibfehler. Ich bitte es zu entschuldigen. Also hier soll stehen i gleich 1 bis n und j gleich 1 bis n. Ähm, dann ähm, ähm, hätten wir alle Terme doppelt gezählt. Das kompensiere ich dadurch, dass ich hier statt 1 durch 4 Pi 1 durch 8 Pi hinschreibe. Und außerdem hätten wir aber auch jetzt die Hauptdiagonale in dieser Matrix mitgezählt, also die Terme i gleich j. Und die schließe ich aus, indem ich hier einfach nochmal multipliziere unter der Summe mit ähm, i äh, mit 1 minus Delta j. Das ist ja für i gleich j gerade 0 und andernfalls 1. Gut. Ähm, ja, und äh, nachdem wir das so für den diskreten Fall von n Ladungen hingeschrieben haben, können wir äh, natürlich auch zu einer kontinuierlichen äh, Verteilung übergehen. Und dazu sei noch mal erwähnt, dass wir eben hier für n Punkt Ladungen die Terme i gleich j nicht genommen haben. Dafür steht da dieses äh, 1 minus Delta i äh, unter der Summe. Aber bei einer kontinuierlichen Ladungsverteilung kann ich das nicht so einfach machen. Ich kann beim Integral jetzt nicht so ohne weiteres da irgendwelche kleinen Stücke rauslassen. Das heißt, wenn wir die Formel jetzt einfach übertragen auf eine kontinuierliche Ladungsverteilung, dann wird aus der Doppelsumme natürlich das Doppelintegral und statt der diskreten Ladungen stehen jetzt die Ladungsverteilungen einmal am, ähm, am Ort R, einmal am Ort R' ähm, und darüber wird dann auch entsprechend ähm, integriert. Es muss erwähnt werden, dass das nicht hundertprozentig, also kein vollkommen äquivalenter Ausdruck ist, aber ähm, es ist naheliegend, dass man es im, Kon im kontinuierlichen Fall eben so hinschreibt, wie wir es hier hingeschrieben haben. Und äh, naja, jetzt erkennen wir hier natürlich, dass wir mit 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Integral Rho V von R' durch R minus R' d3R' nichts anderes als Phi von R hier stehen haben. Genau das hatten wir ja schon mal für Phi von R als Term hingeschrieben. Das heißt, wir können das Ganze auch einfach schreiben als ein Halbintegral rho V von R Phi von R d3R. Ja, und wie bereits äh, gesagt, äh, nochmal äh, um hier auf den Unterschied einzugehen, wenn wir das jetzt diskutieren würden, was sind denn die Terme I gleich J bei den Punktladungen? Das führt tatsächlich auf den Begriff der Selbstenergie einer Punktladung. Wenn man das dann weitertreiben würde, was wir hier machen könnten, was wir aber nicht machen, wenn man das weitertreiben würde, dann würden wir über kurz oder lang tatsächlich immer wieder in gewisse Widersprüche ähm, reinkommen. Das heißt, dieses Thema Selbstenergie an der Punktladung ist noch nicht äh, wirklich widerspruchsfrei aufgeklärt. Ehrlich gesagt ist das auch nicht wirklich ähm, überraschend, weil die Punktladung an sich ist ja nur ein vollkommen idealisiertes Konzept. Punktladungen gibt es nicht. Ähm, jede Ladung ist in irgendeiner Weise auch räumlich verteilt ähm, und deshalb muss ich mich eigentlich nicht wundern, wenn wir dann immer mal wieder, wenn wir Punktladungen äh, betrachten als Modell, um zu etwas anderem zu kommen oder um etwas zu motivieren, dass wir dann auch in solche Widersprüche reinlaufen. Wir werden das also nicht weiter betrachten. Ähm, ja, äh, jetzt können wir aber natürlich uns diesen Ausdruck hier anschauen, den wir eben gefunden haben und uns überlegen, ob wir den noch etwas äh, anders umschreiben können. Und ja, äh, das können wir, weil äh, wir kennen ja die Poisson-Gleichung Laplace-Phi gleich minus 1 durch 0 mal Rho-V oder hier eben nach Rho-V aufgelöst Rho-V gleich minus epsilon äh, 0 Laplace-Phi. Das ist ein Term, ähm, den wir hier ähm, ähm, für Rho-V ja ohne weiteres einsetzen können. Dann taucht hier ein äh, Laplace-Phi mal äh, Phi auf. Ähm, und äh, Laplace-Phi mal Phi können wir anderweitig ersetzen. Wenn wir uns die Identität anschauen, was ist denn Divergenz-Phi, Gradient-Phi? Das können wir einfach ausrechnen, das ist dann Gradient Phi Gradient Phi, ähm, minus äh, Phi mal äh, Laplace Phi, und ähm, ähm, genau. Ähm, und ähm, mit diesem Ausdruck können wir natürlich das äh, Phi mal Laplace Phi, was hier entsteht, wenn ich die Poisson-Gleichung einsetze, auch ähm, ersetzen. Das heißt, wir schreiben dann einfach ähm, weiter. Ähm Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob hier die Vorzeichen richtig sind. Doch, ist richtig. Genau. Das Minus hier kommt ähm, von hier. Das eine halb ist ein halb und dann ist es einfach eingesetzt und äh, hier muss ein Plus stehen ähm, und dann ist das Minus hier an dieser Stelle richtig. Minus mal minus ist plus, aber hier muss ein Plus stehen. Ich korrigiere das dann in den Folien, die ich nach Opal ähm, hochlade nochmal. Ähm, gut, ähm, also das können wir einfach einsetzen. Einmal die Poisson-Gleichung, einmal diese Vektoridentität ausnutzen und äh, dann haben wir hier vorne ein Integral über die Divergenz von irgendetwas, ein Volumenintegral über die Divergenz von irgendetwas, das können wir umformen in ein Oberflächenintegral äh, über phi, äh, Gradient phi, dann eben über die Oberfläche genommen. Ähm, und äh, dann müssen wir uns die Abhängigkeiten anschauen. phi hat eine ortsabhängigkeit 1 durch r. Gradient phi hat dann 1 durch r Quadrat und Phi Gradient Phi hätte dementsprechend 1 durch r hoch 3. Und äh, wenn wir das dann äh, im Unendlichen über die Oberfläche der äh, Fläche des Volumens äh, integrieren, dann wächst die ja nur mit r2, äh, sodass wir sehen, dass dieses äh, Integral hier vorne tatsächlich äh, verschwindet im Unendlichen, sodass ähm, eben nur noch dieser zweite Term übrig bleibt. Da heben sich dann die beiden Minuszeichen auf und es bleibt einfach stehen Epsilon 0 halbe Integral Gradient Phi Quadrat ähm, dr. Ja, und ähm, Gradient Phi zum Quadrat. Sie wissen, dass e gleich Minus Gradient Phi ist. Und weil hier gerade in Phi Quadrat steht, können wir hier einfach Betrag von e zum Quadrat schreiben, sodass wir also jetzt über diesen Weg auch nochmal einen schönen Ausdruck gefunden haben, um die Energie des elektrostatischen Feldes eben tatsächlich über das Feld anzugeben. Ja, und wenn ich hier ein Volumenintegral habe, äh, äh, um die Energie zu berechnen, dann liegt es nahe, dass ich auch eine Energiedichte einführe und die ist dann natürlich einfach äh, definiert über den Integranten. Das heißt, das wäre Epsilon 0 halbe mal Betrag von E zum Quadrat. Ja, und mit äh, diesem Ausdruck äh, werden wir dann für äh, die heutige Einheit auch äh, am Ende. Und äh, ja es bleibt mir nur, mich äh, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit äh, zu danken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Veranstaltung.